Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Assassin Kingdom Hearts Ja ich muss mir das echt gut aneignen ah, was? Dann bin ich hier was bringt das? Ich weiß nicht, springt das was, wenn ich hier hinfliege? Oder muss ich dafür irgendwie Ability haben? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so geplant ist, dass man... Habe ich hier schon Dopp Doppelsprung? Nein. Nein, habe ich nicht. Dann reden wir noch mit dem alten Mann und ansonsten gehe ich weiter. Zum, zu der anderen Welt, wo ich hin wollte Weil ich ich Keine Ahnung, wie soll das hier weitergehen Das Gute ist, wir können so oder so die besuchen Ich habe ihn verboten, von hier wegzugehen So ein ungesungener trotzdem hm. Ernsthaft, mehr nicht Mehr nicht Okay, andere Welt. Überredet. Weil ich glaube, das geht auch erstmal nicht weiter. Ich brauche da einen Doppelsprung. Wir gehen hier hin. Die ist zwar etwas stärker, die Welt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die hinkriegen. Kann man die eigentlich hier? Nee, kann man nicht. Oh, mein allererster Boss. So, paar Sachen fangen. Jawohl. Endlich können wir mal die fetten Brocken hier wegmachen. Das ist schon mal die Hauptsache. Wenn das funktioniert. Nämlich wir sind in Halloween Town. Das ist sogar meine Lieblingswelt. Könnte ein bisschen schwerer sein, aber ich glaube nicht. Wenn ich das gut hinkriege, bin ich sicher, dass schon Mit cooler Mucke vor allem. Das ist die einzige Welt, wo ich finde, da ist die Mucke richtig geil. Ich habe da sogar mal den Film angeschaut. Halloween Town 1 und 2, glaube ich sogar. Ab Halloween kommt ja immer, glaube ich, Disney Channel so. Nee, nee, nicht gut. Die Stadt des Schreckens. Und diese Designs auch, richtig geil finde ich. Ganz schön gespenstisch hier. Die Leute hier sehen bestimmt auch gespenstisch... gespenstisch... Geh... ...spenstisch. <lacht> Keine Angst, wir sehen ja genauso gespenstisch. Gespe Ihr wisst was ich meine. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir uns ebenfalls. Äh, erschrecken wir sie ebenfalls. Meinst du? So, wie immer hier umgucken. Ihr wisst Bescheid, wir speichern erstmal. Weil ah, jetzt kommen gleich ein paar Gegner. Wie schon gesagt, es kann nicht schwer werden. Aber hier können wir auch richtig gut leveln erstmal. Weil die Gegner hier sind echt, boah. Aber die Welt geht, glaube ich, auch schnell. Da geht sogar ohne Geheimwelt. Hm, lecker. Ähm. Halt. So. Okay. Das äh, habe ich jetzt nicht erwartet. So, und hier gibt es Truhen. Die sind richtig gemein versteckt. Das weiß ich noch. Also, hier nichts. Da hinten gibt es, glaube ich, was. Nope. Oder in den Ecken. Weil hier. Boah, das ist echt gemein versteckt. Hier kann man aber richtig viel an XP farmen Da steht da oben? Days to Halloween <lacht> Den gibt es glaube ich sogar im Film Also die Charaktere in der Welt gibt es immer in den Filmen auch Halloween. Thank you. Thank you. But <lacht> their movement still needs work. It's not scary enough. I want to strike bone-chilling terror. I'm going to consult the doctor. Äh Major, I'll go attend to the decorations. Hat hat zwei Gesichter. Habe ich das gerade richtig gesehen? So, okay, hier gibt's auch nichts. Ah, oh, das ist so ein Ohr. Warte mal, wir gehen hier hin. Okay, Moment. Wir reden gleich mit ihnen. Ich will, wie immer, farm, ne? Jetzt nix. Ich dachte echt, hier gab es immer was. ne ja auch nix. Hm, hab ich mir äh, getäuscht. Gut, dann red man mit ihnen. Wo ist er? Ah hier. Toll Cross Team, willkommen in Halloween Town. In unserer Stadt ist Halloween das größte. Wir suchen mit Jack immer nach neuen Ideen, die Leute in Schrecken einzujagen. Diese herzlosen sehen großartig aus, nicht wahr? Unsere, unser diesjähriges Motto lautet das herzlosen Halloween. Jack hat einen Bericht gefunden, in dem etwas über die herzlosen steht. Noch irgendwas? Ähm, ne. Manchmal kann man mit denen zweifach reden. Wo ist Jack hingegangen? Schauen wir hier, oder? Ah, hier ist was. Das ist sehr ja gut versteckt. hätte nur mehrfach drücken sollen, okay. Kann ich nochmal? Mal gucken. Nein, okay. Schade. Wo ist Jack? Uh, den werden wir jetzt natürlich gleich auslösen. Stimmt, bevor ich vergesse. vergesse. Das mache ich jetzt immer bei jeder neuen Welt. Machen wir auch die dazugehörigen Charaktere. Wo sind das? Hä, wo ist denn der? Hier glaube ich, oder? Ja, hier kann man raus. So, das machen wir doch gleich. Jack. so, wir haben den noch gar nicht scheinbar. Aber trotzdem, mal speichern für die Hmm. Wo soll ich denn hin? Hier vielleicht? Nein. Wo geht's denn hier hin? Okay, da geht's auf. Da war mir aber schon. Hier es nur... ...diese eine Tür. Ah, hier. Okay. Ein bisschen verwirrend. Hier gibt's nix, da gibt's nix, hinter uns gibt's auch nix. Okay, wir können weiter. Ein bisschen verwirrend manchmal, wo wir hin müssen, wie schon gesagt. Vielleicht system was damaged in der Explosion verletzt. Nassens. Meine Beispiele sind immer perfekt. Oh, ich got it! Why, of course. The heartless need a heart. Doctor, do you think we can add a heart to that device? Certainly. A heart's not all that complicated. Uh, let's get to work. To make a heart, first take a container with a lock. We need the key to this thing first. Willst du ihnen wirklich öffnen? Wieso nicht? Wenn sie Erfolg haben, brauchen wir nicht gegen die Herzlosen zu kämpfen. Außerdem möchte ich auch die Herzlosen Tatzen sehen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Das wow, uh, Sora! Sora. Halloween What's this Heartless doing here? Oh, the Heartless came to town just recently. What's frustrating is I can't get them to dance with me. So, the doctor and I are trying to improve the guidance system. He's quite a genius. Okay, doctor, let's continue. The ingredients for a heart. Pulse. Emotion. Terror. Fear. Hope. So sieht ein geiles Herz aus, schön mit Metall oben dran. ja geil. Ich glaube im ersten Teil geht es sogar so, also im Film jedenfalls, ich glaube es geht da genauso drum, aber mit nur so einer Familie und so, aber ich ich nicht, den Film fand ich damals so scheiße. So kitschig halt. Kitschige Sachen bin ich immer weg. Sally? <lacht> Sally! Good for nothing girl! Ich weiß nicht, warum ich sie her. Sally's Sally hat die we die wir brauchen. Schau, ob track sie down. No problem. Sora, would you like to come along? Genau, mitten in sure. ganz Fremden, wo du erst seit zwei Sekunden kennst, klar, Jack, tu mir rein anstatt Goofy, weil Goofy ist zu nichts Nütze, der ist echt scheiße, der ist so ist so einfach, wer was in den Kommentaren sagt, was anderes, sehr ja, schön, verloren ist heute, oh lol so einfach, echt jetzt, ähm, Sally hat bestimmt die Erinnerung, die wir brauchen, aber sie ist nicht hier. Wo könnte das Kind sein? So, gibt's hier irgendwas versteckt? Ähm, nee. Oh! Jack! Jack! We have a major crisis! The Heartless are completely out of control! We can't stop them! Hm, maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. Unheimlich zwei Gesichter. Uah. So und jetzt tauchen hier welche auf. Ähm. Hier. Jetzt. Oh Gott. Ah nein. Dann hier. Die tauchen nämlich genau hier auf. Da sind sie. Wir haben jetzt zwar etwas mehr Leben, aber hey, geben mir dafür extra mehr XP. Oh nice. Also von wegen, die haben äh, könnte ein bisschen schwer sein. Ist richtig easy. Nein. Nicht dahin gehen. Boah, geben die mir richtig viel Leben. So, sehr gut. Ich glaube, ich muss erstmal den gesamten Platz hier freiräumen. Boah, 6 XP, oha. Kommt der noch Jawoll. Was? Wo? Das war's dann. Wohin dann? Sind die... Warte mal, hatten die gerade eine andere, ähm, ein anderes Detail? Sie sehen hier sogar so ein bisschen schwarz, also so ein bisschen grauschwarz. Wie cool, haben die es extra für die Welt gemacht? Weil damals war das nicht so. Auf der PS3-Version. Oder PS2, ich weiß nicht mehr. PS2 oder PS3? Eins von beiden. Bei PS1 glaube ich jetzt nicht. So, wohin müssen wir? Ich glaube, wir müssen hierhin. Fragezeichen. Ja, scheinbar, weil hier sind sehr viele Herzlose. So, Jack, sehr gut. Den haben wir haben ja Ach nee, der ist schon drin. Den sehen wir jetzt nur nicht kämpfen, weil der der langsam ist. Wir haben 4.000 Taler. Was mache ich damit? Also langsam muss ich damit was machen. Ort des Tages. Vielleicht ist sie hier, aber zuerst müssen wir uns um die Herzlosen kümmern. Ach so, okay. Ach ne, wir warten. Er ja, meint Tier wahrscheinlich die Herzlosen. Okay. Ja, die haben ein bisschen mehr Leben, aber es ist nicht so, wo ich sagen würde, hey. dermaßen schwer. So, die Kohle alles mitnehmen, was geht. Ich glaub, hier ist er aber nicht Ich kann mich nicht dran erinnern, dass hier irgendwas war Hier geht es nur später zum Endboss, glaube ich Warum spoilere ich euch? Ich hoffe, ich habe es zurecht So, okay Erstmal Zack Hey, das gibt nicht Okay Have you seen Sally anywhere? Na doch, das war richtig, okay. Huh? Is something wrong, Jack? No, everything's going great. We're going to have the best Halloween ever. All we need now is your memory. Memory? You mean this? Vergiss mein nicht erhalten. Jack Nothing could beat what I've got So, warte mal, bevor, hier wir, bevor wir hier weitergehen, wie immer alles überprüfen, dass es. Nummer Uno bei mir. Ne, aber hier gibt es nichts. Aber hier gab es, glaube ich, irgendwo mal ein Grab, wo man. Da gibt's ein Grab, wo man einen kann. LOL, der verschwindet auch. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das so damals war, aber. Mal gucken. Jack, wieso lassen wir nicht diese Kinder bei dem fest auftreten? Sie sehen furchterregend aus und obendrein lustig. Sie sind bestimmt besser als die Herzlosen. Äh, ja, haben wir gehört. Jetzt gehen wir zurück. Ja, did you hear that? Yeah, sure did. A heart. What should we do? Gosh, you really are stupid. Isn't it Tell Ugi <lacht> Der Name, Oogie Boogie. Oogie Boogie. So, die Monster wie immer machen wir hier nicht mehr, weil die haben wir schon mal gemacht. Wir gehen zurück. Und in dieser Welt gibt es sogar ein geheimen Versteck. Wo man, ich glaube, relativ spät finden kann. Ja, das ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung, um das Herz zu vollenden. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Oh. <lacht> <lacht> That bonehead Jack is really making a heart. I'll be jiggered. That works for me. Oh, and I get my hands on that. Well, I've got no hands. But I'm still gonna nab that heart and control the heartless. Hm, <lacht> <lacht> diese Zittern. Zitter nicht! Ich hab gesagt, vielleicht. Wann wird dieses Meme weggehen? Ja, kann man. So. Wir sehen aber echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Ehrlich. Ich hätte von mir selber Angst. Wäre ich nicht so. Wäre ich nicht ich. So, wieder hier ein paar Monster die. Schade irgendwie, dass sie da auch nicht ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Manchmal so. Bisschen mehr Leute reingemacht haben von den Monstern. Die hätten ein bisschen mehr Zufall. Dass da manchmal ein paar andere von anderen Welten kämen. Finde ich auch cooler. Nicht nur diese standard herzlosen von anderen Welten. Wo ist denn der Bürgermeister? Das der kann ich ja. So, Magie. Was? Okay, jetzt haben wir gar nichts mehr. Oh Gott. Ja natürlich. Was mich echt aufregt, diese Scheiß. Warte mal. So, weitere zwei mitge von mir umgebracht. Die Skelette sind echt dermaßen nervig, aber kriegen so fest viel XP. So, komm her. Ja, das sind jetzt schon wieder alle weg. Oh, einer. So. Boah, Kind im Harz. Beste. Ich habe das echt vermisst. Ich habe jetzt eh sehr viel Witcher gezockt, da kann ich mir auch ein bisschen mehr gönnen für King'n ich will ja noch ein bisschen, ähm, zufällige Sachen raushauen in der Woche, also in der nächsten Woche, und ja, also mehr Mischung, meine ich. Auch wenn ich Cutte, mein Gott, es geht so schnell mit Katzen zur Zeit, weil ich ja nur noch sowas mache hineinfüge oder zurecht katze oh. ich weiß gar nicht, wenn ich hier alle kille kriege ich dann irgendeine truhe nein äh, hier nicht wo ist denn der bürgermeister hier vielleicht Weg! Brauch XP! Level Up! Hier vielleicht? Tor des Tages? Oder Tür des Tages. Hm. Wo könnte er sein? Ich will jetzt mich nicht mehr spoilern lassen. Weil ich schaue immer die Lösung, an so und denke mir, du was manchmal so naheliegend sind. So, tschüss. So, Donald. Donald, man merkt, der ist ziemlich schwach geworden. So, oh, wir machen echt kaum Damage. Also durch die Fertigkeit. Ja, noch ein Logo. Wie viele noch? Haben wir ja alle raus. So. Ah, hier, okay. Was? Hat er sich bewegt? Ah, ja, ta tatsächlich, da ist er. Bei den Grafschalen erscheinen Geister. Untersucht die Karpfschein in der Reihenfolge, in der die Geister erscheinen. Wenn ihr euch irrt, erlebt ihr eine Überraschung. Okay. Das sollten wir nicht machen. So, da, da. Ja, haben wir doch. Da, da, da. Also die hier, da und da. Hervorragend, schaut nun in den Kürbis. Okay, machen mir. Moment, wait a moment. Hm, Jack. Ah, eine Truhe, ey, Ehre. Da, Martina. Überraschung. Wow. Ah, ne, dann kommen wir dadurch raus wieder, ups. Den, den, den, den, den. Ähm, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Was? wo ist der? Jetzt mal im Ernst. Hm, keine Ahnung. Ach, egal. Die stehen hier alle. Ja, komm, warum nicht? Wir machen sie alle weg. So, bis mir leben. So, komm, ich brauche die XP. Boah, jedes Mal 16 XP, ne? Bei den Mistviechern. Finde ich gut. Herzloser Herzlose Jäger, Shift und 3. Ah, ne. Hey. War, wow, wie habe ich den jetzt bekommen? Über 2000 Herzlose haben mich schon gekillt. Yo. Als ob. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wirklich nicht. Schon 2000. Junge. Da wahrscheinlich schon über dann eine Million, da kriegst du noch richtig viel XP Oder nicht XP, sondern halt äh, Errungenschaften Ich weiß gar nicht mal was die hier bringen, wahrscheinlich irgendwie ein Rabatt, wie bei Ubisoft Wäre cool Ja, wobei, muss nicht sein Bei Epic Store mh. Wir gehen wahrscheinlich noch zum Labor vermute ich mal Ach, klar, wir haben ja die Überraschung bekommen, ja, stimmt. Und dann ist die Folge auch leider wieder rum. Aber bis jetzt easy. Ja, das ist es. There you go. This time it's sure to work. die Lache. So aber damit bin ich den heutigen Part. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonnieren Glocke, mich gerne auf die Party bewerten ich mich und morgen bis dann. und, und